Ich habe äh, einen Brief, eine Einladung aus dem Arbeitsamt äh, nicht bekommen. Und jetzt kriege ich drei Monate lang äh, Geldabzug, äh, 10% aus meinem Gehalt, das heißt 40 Euro. Weil mit geringem Einkommen äh, lebt man wirklich nach Plan. So in so und in so viele Monate braucht mein Kind oder ich das und das. Wenn Winterschuhe kaputt sind, musst du die kaufen. Und wenn du äh, wirklich weniger Geld hast, weißt du nicht, du, du, du fühlst dich einfach nur beschissen, traurig, unglücklich. Wie soll ich das beschreiben? In einem Teufelskreis, wo du keinen Aus, Ausweg äh, finden kannst. Ich war so wütend, nach dem Motto, was soll das, was soll das heißen? Ich habe überhaupt nichts gemacht, es, es kann nicht wahr sein, so ein Gefühl. Und dann äh, versuchte ich mit dem Arbeitsamt in Verbindung zu setzen. Natürlich kam niemand ans Telefon und dann äh, war ich einfach unglücklich. Ich habe auch geweint. als ich wusste, dass jemand mich unterstützen kann. Das war wie ein, äh, ein Zaubermoment. Du erwartest nichts. Du bist schon ganz unten im Gedanken, wie kann ich überleben? Äh, leben? Und dann äh, kommt jemand, wie aus dem Märchen und sagt, ja, jetzt kriegst du das Geld. Und das war so eine Nacht, wo ich tief geschlafen habe. Das ist wirklich so. Ich habe mich erleichtert gefühlt. So dass irgendwas heruntergefallen war äh, von meinen Rücken.